Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch fünf Möglichkeiten, um gratis Robux zu bekommen. Und weil es gerade aktuell ist, fange ich als Punkt 1 schon mal an mit Wettbewerbe und Gewinnspiele. Das ist etwas, was ihr natürlich nicht immer machen könnt, aber wonach ihr mal wieder Ausschau halten könnt. Gibt es gerade irgendwelche Wettbewerbe oder Gewinnspiele, zum Beispiel von YouTubern oder von irgendwelchen Firmen, bei denen ihr Robux gewinnen könnt? Aktuell gibt's bei mir zum Beispiel diesen Speedrun-Contest, wo ihr einfach nur bei einer Obby einen Rekord aufstellen müsst und der, der die beste Zeit aufstellt bis zum Ende des Contests, kriegt von mir eine 10 Euro Roblox-Gutscheinkarte. Mhm. Genauso gibt es auch immer mal wieder von anderen YouTubern oder Firmen auf Twitter zum Beispiel Gewinnspiele, wo man einfach nur teilnehmen muss, einfach mal was retweeten muss und dann kann man am Ende auch mal Robux gewinnen. Das ist natürlich keine Möglichkeit, um regelmäßiges Einkommen zu erzielen, aber mal eine nette Möglichkeit, um vielleicht dann doch mal ein bisschen Robux nebenbei zu verdienen. Falls ihr von meinem Speedrun-Contest noch nicht mitbekommen habt, gehe ich da einmal rein. Ich ich zeige euch einmal, wie das da Ganze da aussieht. So sieht das Spiel aus. Das wurde ausgestellt von Club Base, heißt Speedrun Obby. Und sollte hoffentlich auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ihr könnt hier einfach auf Spielen drücken. Und jedes Mal, wenn ihr in dieses Spiel reingeht, dann wird eine neue Obby aus den vorhandenen Stages zufällig erzeugt. Und ihr müsst dann einfach diese Obby in einer möglichst guten Bestzeit meistern. Ich füge regelmäßig neue Stages zu dieser Obby hier hinzu, so dass es jeden Tag einfacher wird, teilzunehmen. Wenn ihr zum Beispiel vor zwei Wochen noch an diesem Contest teilgenommen habt, da waren Zeiten, wie 17 Sekunden richtig schwer zu machen. Inzwischen sind 17 Sekunden ziemlich einfach, weil viel kürzere Stages hinzugefügt wurden. Und inzwischen auch Stages hinzugefügt wurden, mit denen es viel einfacher ist, krasse Abkürzungen zu bekommen. So, ich werde jetzt... Okay, ich bin jetzt schon fünfmal runtergesprungen. Es läuft echt gut. Das ist schon wieder? Was ist denn los mit mir? Ach, Mensch. Ja, hier, so. Okay, hier werde ich auf jeden Fall keinen Rekord schaffen. Ist bei der Obby auch gar nicht möglich. Wenn ihr in einer Obby seid, wo die Bestzeiten einfach nicht möglich sind, dann müsst ihr verlassen und neu joinen. Und wenn wir jetzt zum Anfang zurückgehen, wir klicken einfach auf Reset. Und dann spawnen wir wieder hier vorne. Dann steht hier auch ein Conny neben dem Schild. Und da steht, hol dir einen kostenlosen Privatserver und joine so oft neu, bis du eine kurze Obby bekommst. Und das solltest du wirklich machen. Aktuell auf dem Leaderboard bin einfach ich, Louis und Victor mit 5 Sekunden. Was unmöglich wirkt, wenn ihr euch diese anderen Rekorde hier alle anguckt. Aber es ist durchaus möglich und ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie das möglich war. Ich werde natürlich nicht am Contest gewinnen. Lewis weint die ganze Zeit rum. Also ich hoffe, ihr schafft die 5 Sekunden. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich werde die nächsten Tage noch mehr Stages hinzufügen, dass die 5 Sekunden auch machbar sind. Ich spiele jetzt mal mein Replay ab, indem ich einfach mal mein Profil lade. Und dann seht ihr, hier haben wir 5 Sekunden und ich klicke jetzt mal auf Replay und dann seht ihr, das hier war die Map, auf der wir gespielt haben. Und ich bin schon wieder runtergesprungen, wie so ein Volltrottel. Und ich bin hier einfach rüber, hopp, hopp, hopp. Dann hier und dann gab es diese krasse Abkürzung und es war einfach möglich, das in 5 Sekunden zu schaffen. Das war mega krasses Glück, was wir hatten. Aber solche Stages werden in den nächsten Tagen viel wahrscheinlicher sein. Also, falls ihr euch schon mal hier an der speedrun obby versucht habt und keine guten Stages bekommen habt, probiert es nochmal aus oder nochmal in ein paar Tagen. Jetzt, wo ich das aufnehme, sind noch 17 Tage übrig. Wenn ihr das seht, sind wahrscheinlich noch 14 Tage oder so übrig und... Je später ihr das macht, desto mehr Stages werde ich hinzugefügt haben, die zum Beispiel hier wie diese Stage hier rechts so eine Stangen haben, die theoretisch genutzt werden können, um abzukürzen. Wenn jetzt hier noch eine andere Stage mit Stangen ist, könnte man hier ein bisschen was überspringen. Aber machen wir dann gleich weiter mit der zweiten Möglichkeit, um Robux zu bekommen, und zwar mit Merch-Verkauf. Um Merch zu verkaufen, müsst ihr natürlich wissen, wie man Merch macht. Ich bin jetzt hier mal auf der Roblox-Seite, öffne einen neuen Tab. Und in dem neuen Tab könnt ihr hier oben auf Create gehen. Das geht nur auf der Desktop-Version. Wenn ihr in einem Handy seid, müsst ihr euch die Desktop-Version anfordern. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, googelt einfach mal euren Browser und Desktop-Version anfordern. Wahrscheinlich Google Chrome Desktop-Version anfordern. Dann kommt ihr auch auf diese Seite. Normalerweise steht hier immer sowas wie, yo, Roblox Studio, dies, das. Wenn ihr auf der Desktop-Version seid, könnt ihr das einfach wegklicken. Am Handy könnt ihr es nicht wegklicken. Und dann seid ihr hier und könnt ihr für 10 Ro Robux ein Shirt erstellen. Oder auch kostenlos ein T-Shirt erstellen. Wenn ihr das T-Shirt dann aber verkaufen wollt, dann müsst ihr trotzdem 10 Robux ausgeben. Aber diese Sachen könnt ihr dann einfach einstellen. Das habe ich ja schon mal in einem Tutorial gezeigt. Könnt ihr hier auf Bearbeiten, Configure gehen. Und dann das Item hier ins Angebot stellen. In dem Fall für 20 Robux. Ihr müsst ja einfach nur oben auf das Ding gehen. So ins Angebot. Preis einstellen und Speichern drücken. Und wenn ihr halbwegs bekannt seid oder vielleicht Leute überzeugen könnt, euren Merch zu kaufen, könnt ihr damit Robux verdienen. Ihr bekommt 70% der Einnahmen. Das bedeutet, wenn ich das Ding jetzt für 100 Robux verkaufen würde, würde ich 70 Robux bekommen. Und diese 70 Robux, diese würden dann erstmal, ich gehe mal hier oben auf meine Robux, so, die würden dann hier in ausstehende Robux drin stehen. Bei ausstehende Robux steht immer drin, was ihr noch bekommen werdet, aber noch nicht bekommen habt. Bei mir sind es jetzt 275. Ach und falls ihr euch fragt, warum ich gerade nur 800 Robux habe, ich habe die letzten Tage wieder einige Robux an Zuschauer verschenkt. Also muss ich mal wieder ein paar Robux dazu verdienen. Aber mit den Punkten, die ich euch in dem Video zeigen werde, wird das noch ziemlich einfach sein. Neben Merch könnt ihr natürlich auch UGCs verkaufen. Damit könnt ihr viel mehr Robux machen. Aber um UGCs zu verkaufen, müsst ihr erstmal wissen, wie man 3D-Models erstellt. Sowas wie diesen Hut hier, den ich trage. Oder dieses Ding, das Victor über seinem Kopf hat. Müsst ihr wissen, wie man solche Assets erstellt. Und dann euch fürs UGC-Programm bewerben. Ich packe euch einfach mal den Link in die Videobeschreibung, wo ihr euch bewerben könnt, wenn die Bewerbungen offen sind. Aber ich sage euch, das ist schwer. Da kommt nicht jeder rein. Da kommen nur die besten Leute rein in das Programm. Also vorher müsst Müsst ihr dann noch einiges lernen und in ein Portfolio aufbauen. Aber kommen wir auch schon mal zu Punkt 3 und mit Punkt 3 könnt ihr noch viel besser Robux verdienen, weil ihr keine 10 Robux ausgeben müsst, um was zu verkaufen. Und zwar Gamepässe und Developer Products. Gamepässe und Developer Products sind super easy. Und um euch zu erklären, wie ihr Gamepässe und Developer Products verkauft, gehe ich jetzt noch einmal auf die Roblox-Seite rüber. Und statt oben auf Create zu drücken, könnt ihr auch einfach auf create.roblox.com gehen. Das ist die neue Creation-Seite, die noch nicht komplett alle Features hat, aber ich finde, die sieht besser aus. Und dahin wird es dann auch am Ende gehen. Und hier könnt ihr dann oben auswählen, über welchen Creator ihr arbeiten wollt. Ich habe jetzt mal Club-Based ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch euch selbst auswählen oder andere Gruppen, mit denen ihr seid und Sachen erstellen könnt. Ihr könnt auf Schöpfungen gehen. Und Erlebnis gehen und dort natürlich Spiele entwickeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf bewerte alle Roblox YouTuber gehe, dann stehen hier so Statistiken darüber, was ihr alles anpassen könnt. Und dann könnt ihr hier links auf verbundene Items gehen und sehen, ihr könnt ihr Abzeichen erstellen, Hässe erstellen und Entwicklerprodukte erstellen. Und diese Gamepässe und Developer-Products, die könnt ihr verkaufen und die sind kostenlos. Ihr könnt die kostenlos erstellen. Ich kann hier zum Beispiel auf Entwicklerprodukte gehen, ein Entwicklerprodukt erstellen, dann gebe ich einen Namen ein, eine Beschreibung und den Preis in Robux. Das breche ich jetzt mal ab, weil ich schon welche habe. Und hier habe ich zum Beispiel einfach Donations erstellt und die Donations verkaufe ich in-game. Dafür müsst ihr natürlich wissen, wie man so ein bisschen codet. Wo ihr für ihr nicht wissen müsst, wie man ein bisschen codet, wären zum Beispiel Gamepässe, wenn ihr euch einen Donation-GamePass erstellt. Eine andere Möglichkeit, so einen GamePass zu erstellen, ist natürlich auch einfach zu eurem Spiel zu gehen, dann auf Shop zu gehen und dann seht ihr hier unten Pass hinzufügen und könnt hier dann einen neuen Game Pass hinzufügen dann kommt ihr direkt auf die alte Seite wo ich jetzt mal wieder den Dark Mode anmache ihr könnt ein Bild auswählen, den passennamen Namen, die Beschreibung und am Ende habt ihr dann hier unten eure Pässe ihr könnt dann hier auf das Zahnrad, auf Configure gehen und dann könnt ihr hier alles wieder einstellen und es natürlich ins Angebot stellen und den Preis einrichten. Kriegt natürlich wieder 70% der Einnahmen aber das coole an diesem Game Pass ist es kostet euch keinen einzigen Robux. Gamepässe zu verkaufen. Wir gehen aber wieder zurück zu Roblox und da steht jemand vor meinem Gesicht. Und es wird auch schon Abend, so lange nehme ich schon auf. Aber um Gamepässe und Developer Product zu erstellen, müsst ihr natürlich auch wissen, wie man Roblox Spiele erstellt. Das ist der beste Weg. Wenn ihr Roblox Spiele erstellt, dann könnt ihr am besten Robux verdienen. So mache ich auch die meisten meiner Robux, indem ich Spiele erstelle oder halt anderen Leuten, die Spiele erstellen, ein bisschen helfe und dafür Robux im Gegenzug bekomme. Falls ihr jetzt euren Merch aber nirgendwo verkaufen könnt und auch eure Gamepässe nirgendwo verkaufen könnt, gibt es Donation Games. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal rüber zu einem Donation Game und zwar Donate Us. Donate Us ist jetzt nicht der beste Kandidat, um Robux zu verdienen, weil Please Donate hat sich durchgesetzt. Aber ich zeige das Spiel, weil es halt das Spiel ist, das Crafter erstellt hat und ich natürlich meine Homies supporten muss. So und wenn ihr dann in Donators reingeht, dann könnt ihr hier einfach zu einer Booth gehen, drückt E zum Claimen und dann sind hier schon all eure T-Shirts und Hosen, die ihr erstellt habt, drin und die können dann Leute kaufen. Selbst ich kann mir Nice kaufen, weil ich das aus meinem Inventar entfernt habe. Und ihr könnt dann hier einfach E drücken und dann die Product-ID von einem Game Pass hinzufügen. Und um die Product-ID von einem Game Pass hinzufügen, geht ihr einfach auf euer Spiel, klickt dann auf den Game Pass, den ihr dort verkaufen möchtet. Zum Beispiel Base VIP. Und dann könnt ihr hier oben im Link sehen, roblox.com slash Game slash und dann ist hier eine Nummer. Und diese Nummer müsst ihr einfach nur kopieren. Geht dann wieder zurück in das Spiel und dann gebt ihr hier einfach die Game Pass-ID ein, Add to Booth und dann wird der Game Pass auch hinzugefügt, sodass ihr verkaufen können. Und alles, was ihr noch machen müsst, ist in diesem Spiel dann einfach warten, bis jemand reinkommt und euch donatet. Natürlich hat sich Donate das nicht durchgesetzt, sondern ein anderes Spiel, das heißt Please Donate. Und wenn ihr da reingeht, dann sind eure Chancen viel höher, dass ihr Donations bekommt, weil Please Donate halt von viel mehr Spielern gespielt wird. Ich gehe jetzt auch einmal rein in Please Donate und das Spiel wurde inzwischen auch so oft geupdatet, dass ich das auch eher empfehlen kann, dass ihr hier einfach chillt und auf eure Robux wartet. Aber ich habe drei Geschenke erhalten. Wie cool ist das denn? Ach, danke. Ja, Haftung. Ich hafte dafür. Genau, hier gibt es auch Offline-Spenden. Da könnt ihr dann Benutzernamen eingeben. Zum Beispiel Roblox Conny. Eine Nachricht schreiben und auf Geschenk drücken. Und dann kommt hier der Stand von Roblox, Conny. Und dann könnt ihr hier einfach schon Sachen spenden. Und hier sind sogar die Gamepässe von Haus aus schon drin. Ich gehe aber mal auf Geschenk stoppen, weil ich kann von mir selbst nichts kaufen. Aber das könnt ihr gerne machen, wenn ihr supporten wollt, dass ich auch weiterhin Robux verschenken kann. Ihr geht einfach zu einem Stand, claimt ihn, dann sind hier eure Sachen, die ihr verkaufen könnt. Sogar mit Vorschaubildern. Also dieses Spiel wurde echt schön gepolished. Und das ist dann eure Möglichkeit, um euren Merch und eure Gamepässe zu Ganz einfach zu verkaufen. Und damit kommen wir dann auch schon zu der letzten Möglichkeit, um gratis Robux zu verdienen. Und zwar Nummer 5, Reward-Programme. Reward-Programme sind eine Möglichkeit, um nebenbei Robux zu verdienen, dadurch, dass ihr euch Werbung anguckt oder halt irgendwelche kleinen Aufgaben erledigt, Umfragen ausfüllt oder sonst was. Aber da müsst ihr vorsichtig sein, weil es gibt ziemlich viele Reward-Programme, die einfach Scam sind, die euch einfach abziehen wollt. Ihr habt bestimmt schon ganz viele so eine Apps gefunden, wo ihr halt den ganzen Tag Werbung anguckt und dies und das, Umfrage, jenes. Und am Ende, wenn ihr das so drei Monate lang macht, kriegt ihr irgendwie 50 Robux. Es lohnt sich nicht sehr, aber es ist eine Möglichkeit nebenbei Robux zu bekommen. Das, was in letzter Zeit immer häufiger erwähnt wurde, von vielen von euch auch, ist Microsoft Rewards. Das könnt ihr einfach googeln. Microsoft Rewards geht dann auf die Seite Microsoft.com und könnt dann an diesem Microsoft Reward-Programm teilnehmen, wo ihr dann natürlich auch ein paar Robux bekommen könnt. Ich persönlich empfehle diese Methode nicht, weil man dafür in der Regel sehr, sehr lange einfach nur der Werbesklave von Microsoft sein muss, um dann am Ende ein paar Robux zu bekommen. Aber wenn ihr keine andere Möglichkeit habt... Wenn ihr es nicht schafft, Merch zu verkaufen, wenn ihr auch in Donate Us oder Please Donate keine Spenden bekommt, wenn ihr keine Spiele entwickelt und halt auch kein Glück an Gewinnspielen und Wettbewerben habt, dann ist das eure Möglichkeit, um zumindest relativ sicher ein paar Robux nebenbei zu verdienen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Sache zu diesem Donation Game sagen. Nur weil ihr euch in ein Donation Game reinstellt und dort wartet, bedeutet das nicht, dass ihr automatisch Robux bekommt. Ihr kriegt am ehesten Robux, wenn ihr euch auch ein gutes Konzept ausdenkt, wenn ihr irgendwie die Leute überzeugt, dass sie euch auch Robux geben sollen, indem ihr irgendwas cooles auf euren Schrank raufschreibt oder zum Beispiel äh, wirklich aktiv in dem Spiel seid und sagt, Yo, wenn du mir donatest, dann mache ich irgendwas für dich. Dann kann das am ehesten funktionieren und du wirst auch am meisten Robux verdienen. Und wenn das erstmal ins Rollen gekommen ist, dann verdient ihr in solchen Donation Games auch am meisten. Aber das waren dann auch schon diese fünf Möglichkeiten, mit der du gratis Robux bekommen kannst. Es gibt im Grunde keine anderen Möglichkeiten, ohne Geld auszugeben, irgendwie Robux zu bekommen. Die meisten anderen Sachen da draußen sind wirklich Scam. Fallt auf nichts rein, macht auf jeden Fall nichts, wo ihr eure persönlichen Daten angeben müsst, nichts, wo ihr euren Roblox-Account verknüpfen müsst oder sonst irgendwas. Das ist alles zu 99% Scam, ganz gefährlich. Und das letzte, was ihr jetzt noch tun müsst, ist natürlich ein Like und ein Abo dalassen und in meine speedrun obby reingehen, weil vielleicht kriegst du ja dieser eine Stage, wo du den Speedrun in einer Sekunde schaffst. Und dann kannst du die 10 Euro Roblox Gutscheinkarte abräumen. Das war's aber mit dem Video. Bis dann und ciao!